re kala sukh antana paya ant tere maya o bal baba ante ant maya ein absolut fantastischer ort Ich habe nur in Meister gelebt, danach habe ich nur noch gearbeitet. Ich begann zu reisen, als ich 25, 26 war. Nach diesem Vorfall in 82.